Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Kaum ein Tier symbolisiert Spanien wohl so wie der Stier. Aber in den Augen der katalanischen Separatisten steht er nur für das restliche Spanien. Sie wollen die Regierung in Madrid eher bei den Hörnern packen. Und in der Tat wirkte die Unabhängigkeitsbewegung oft wie ein Stierkampf. Ständig reizten die Regionalpolitiker in Barcelona mit ihren Sticheleien und dem roten Tuch Abspaltung die mächtige Zentralregierung die dann Wut entschnaubt, das Parlament auflöste, das ja gestern neu gewählt wurde. Doch aus der Wahlarena ging kein eindeutiger Sieger hervor. Wie geht es also nun weiter in Katalonien? Sebastian Kistas. Carles Puigdemont trägt heute ein Dauerlächeln im Gesicht. Lange hat es so ausgesehen, als habe ihn der spanische Ministerpräsident Rajoy wie bei einem Schachspiel ausweglos in die Enge getrieben. Puigdemont war nach Brüssel geflohen, um einer Verhaftung zu entkommen. Doch nach den Wahlen gestern ist er zurück im Spiel. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte Neuwahlen in Katalonien angesetzt, in der Hoffnung, die Separatisten zu schwächen. Doch die haben die Wahl gewonnen. putschte Mon heute voller Schadenfreude. Die Ergebnisse jetzt kommen von einer Wahl, die Spanien organisiert hat. Keine Diskussion. Mit allen Wählern Kataloniens. Anders als beim Referendum am 1. Oktober. Ein großer Unterschied. Puigdemont kann wieder angreifen. Okay, okay. Merci. Okay. Rajoy reagiert trotzig. Um den Katalonien-Konflikt zu lösen, sei nicht Separatistenführer Puigdemont sein Ansprechpartner, sondern die Kandidatin der stärksten Fraktion im neu gewählten katalanischen Parlament, die allerdings auch mit potenziellen Koalitionspartnern keine Regierungsmehrheit hat. Mit wem ich mich zusammensetze? Mit dem Wahlgewinner, und das ist Frau Arimadas. Dass die Katalonienkrise kein Ende nimmt, liege auch am Duell Rajoy gegen Puigdemont, meint der EU-Außenpolitiker Elmar Brock Ich glaube, Puigdemont ist sehr emotional, nicht wirklich realistisch und lässt sich sehr leicht von den Emotionen des Augenblicks und den Massen tragen, während Herr Rajoy doch manchmal etwas stur, wenn wir in Westfalen sagen, ist, nicht die Beweglichkeit hat, nicht die Offenheit, um auf andere zuzugehen. Der heutige Tag hat einmal mehr gezeigt, die Zeichen stehen auf Konfrontation. Gut möglich, dass es am Ende zwei Verlierer gibt. Stefan Schaaf in Barcelona. So wie die Dinge nun liegen, wer wird denn dann nun künftig Regierungschef in Katalonien? Na ja, das erste Zugriffsrecht hat Ines Arismadas. Das ist die Spitzenkandidatin der Ciudadanos-Partei. Die haben gestern die meisten Sitze, nämlich 37, gewonnen. Und die sind strikt gegen die Unabhängigkeit. Das Problem von ihr allerdings, sie erreicht nicht die absolute Mehrheit von 68 Sitzen. Die beiden anderen Pro-Spanien-Parteien haben einfach nicht genügend Stimmen bekommen. Also fällt das Recht dann wieder auf Carles Puigdemont zurück. Denn die separatistischen Parteien bekommen 70 Sitze. Frage ist da. Kann er einfach so reibungslos die Koalition bilden? Denn es gibt auch kritische Stimmen gegen ihn. Viele werfen ihm vor, er habe es sich doch relativ einfach mit seinem Abgang nach Brüssel gemacht. Jetzt liegen die beiden Lager nach wie vor unversöhnlich und ziemlich gleich auf sich gegenüber. Ist die Abspaltung Kataloniens denn nun aber erstmal vom Tisch? Überhaupt nicht. Die separatistischen Parteien erklären unisono, sie werden dieses Ziel weiter verfolgen. Frage ist, in welcher Form, möglicherweise erstmal mit mehr Dialog. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten nicht dramatische einseitige Schritte sehen. Denn die Separatisten wissen auch, dass dann die spanische Justiz aktiv werden würde. Aber das Wahlergebnis von gestern interpretieren diese Parteien als eindeutigen Auftrag, die Unabhängigkeit Kataloniens weiter zu verfolgen. Und wir werden es verfolgen weiter mit Spannung. Vielen Dank, Stefan Schaf nach Barcelona.